Jeder Surfer wartet auf die perfekte Welle. Perfekte Geschwindigkeit, Länge, Stabilität, Kraft – alles muss stimmen. Doch im Alltag sind perfekte Wellen für uns meist gar nicht zu erkennen. Wir müssen unendlich viele Informationen drahtlos übertragen. Sicher und zuverlässig. Einfach und universell. Schnell. Ohne Verzögerung. In extrem großer Rate. Oder ganz individuell. Bei Industrial Radio arbeiten wir daran, dass Informationen noch schneller und sicherer übertragen werden können. Für zuverlässige, drahtlose Kommunikation in der Industrie 4.0. Ein gemeinsames Projekt aus Industrie, Forschungsinstituten, Hochschulen und Universitäten, bei dem wir nicht nur Standards für die Zukunft erarbeiten. Wir suchen nach der perfekten Welle, die diese Zukunft erst möglich macht. Die Standards der industriellen Kommunikation werden verändern, wie wir arbeiten, produzieren und sogar wie wir leben. Von komplexen, vielschichtigen Produktionsprozessen bis zum ganz individuellen Ergebnis. Industrial Radio. Industrielle Kommunikation der Zukunft. Mehr Informationen www.industrialradio.de